Bei Forderungen, da gehen wir immer von Geldforderungen aus, wir haben also Anspruch auf einen Geldbetrag und dieser Anspruch resultiert aus einer Leistung bzw. Gegenleistung, also wir stellen eine Ausgangsrechnung aus, weil wir einem Kunden etwas geliefert haben, zum Beispiel Fertigerzeugnisse und erwarten dann eben die Bezahlung des Rechnungsbetrages. Diese Forderungen finden wir in der Bilanz auf der linken Seite beim Umlaufvermögen. Das heißt, Forderungen sind Vermögen und bei vielen Unternehmen ein ganz beträchtlicher Anteil des Vermögens. Das klingt ganz gut. Jetzt ist die Frage, wann wird es interessant, wird's, wann wird es zum Problem? Nämlich genau dann, wenn der Kunde nicht zahlt. Also bei Nichtzahlung, da muss ich jetzt gucken, was mache ich mit den Forderungen oder was muss ich mit den Forderungen tun. Und da ist es immer ganz gut, wir teilen diese Forderungen ein. Wir machen da eine gewisse Ordnung rein. Und wir wissen, wir kennen... Drei Arten von Forderungen. Ich mache das jetzt mal mit den Konten. Und zwar die einwandfreien Forderungen. Das wäre das Konto Forderungen. Und dann habe ich Forderungen. Da weiß ich nicht genau, bekomme ich das Geld. Wie viel von dem Geld bekomme ich. Kann der Kunde zahlen oder nicht. Das heißt, ich habe da so meine Zweifel. Und das sind die zweifelhaften Forderungen. Und dann gibt es Forderungen. Da weiß ich genau, die sind uneinbringlich. Also die muss ich abschreiben. A, B, F, O... Das heißt, ich habe immer ein gewisses Risiko, dass Forderungen ausfallen. Und mit diesem Risiko muss ich vor allem am 31.12. etwas tun. Ich bewerte meinen Ausfall, ich bewerte den, den Wert. Ich mache eine Wertberichtigung, und zwar EBB, eine Einzelwertberichtigung. Das heißt, ich schaue mir die Forderungen einzeln an und bewerte diese Forderungen. Das mache ich allerdings nur mit den zweifelhaften Forderungen und entscheide dann, wie viel wird denn wohl ausfallen. Ich schätze das Ausfallrisiko auf einen bestimmten Betrag. Bekomme ich da vielleicht etwas, bekomme ich nichts mehr. Und daneben gibt es dann noch die PWB, die Pauschalwertberichtigung. Da gucke ich mir nicht einzelne Forderungen an, sondern schätze den Ausfall von den kompletten Forderungen, und zwar von den einwandfreien Forderungen. Warum? Weil das so viele sind, da kann ich nicht jeden Einzelnen äh, mir angucken. Das heißt, da reicht die PWB. Das heißt, ich schätze dann den Ausfall zum Beispiel auf 1%, auf 2%. Und hier mache ich meine Lupe hin, das heißt, da gucke ich wirklich genau hin, wie viel wird denn der Ausfall. Das mache ich am 31.12. So, in dem Fall, dass ich schon letztes Jahr eine gebildet habe, muss ich PWB bzw. EWB dann herabsetzen oder heraufsetzen oder dann dementsprechend neu bilden. Wenn wir uns mal die Bilanz angucken, was mache ich da eigentlich mit EWB-PWB? Auf der Aktivseite haben wir das Vermögen mit eben den Forderungen und den zweifelhaften Forderungen. Die sind also ganz normal gebucht. Aber aufgrund dessen, dass ich hier Bilanzklarheit brauche, muss ich die Höhe der zu erwartenden Verluste eben auch in der Bilanz erscheinen lassen. Und das mache ich dann eben auf der Passivseite mit PWB und EWB. Den Zusammenhang haben natürlich dann über das Konto ABFO der erwartende Ausfall dann. Der wird dann eben über dieses Konto abgeschrieben. So, in dem Zusammenhang dann N für Netto, denn die Umsatzsteuer wird erst dann berichtigt, wenn diese Auswahl dann wirklich eingetreten ist. Das heißt am 31.12., wenn ich dann bestehende Forderungen bewerte, dann immer den Nettobetrag nehmen. Also, ich mache hier mal den Fall nochmal rüber und dementsprechend dann gegebenenfalls von Brutto auf Netto erstmal umrechne. So, ein Konto müssen wir uns noch angucken. Auch ein I-Konto IAWB. Und zwar wenn wir herabsetzen müssen, dann machen wir das über dieses Konto. Mache ich mal ein Sternchen hin. Herabsetzung. Und ja, vielleicht noch ein anderes I-Konto, nämlich IFO. Das brauche ich dann, wenn eben abgeschriebene Forderungen dann doch wieder überraschend eingehen.